Wir haben uns gerade getroffen, rein zufällig. Super, ja Gut. und also du bekommst ja schon klar, also das klingt völlig schon, dass du die, äh, die, die Belastung durchs Studium so richtig genau. äh, aufteilen ja. konntest. Genau, ich glaube man muss halt ein bisschen wissen, äh, was auf einen zukommt. Dass man sich einfach am Anfang ins Zeug legen muss, das ist gar keine Frage. Für mich war es dann toll, ähm, gerade auch mit dem Praxissemester. Also äh, ich musste jetzt tatsächlich nur 25 Stunden pro Woche arbeiten über den Winter. Ja. Ähm, das hat mir viel geholfen, weil da war einfach eine 35 oder sogar 40 Stunden Woche unrealistisch. Ja. Also ähm, das hätte ich einfach nicht gepackt. Und ich dachte, vielleicht muss ich es auf zwei Semester verteilen, aber da war dann die Hochschule so nett zu mir und sagte: Ja, ich darf 25 Stunden, wenn ich die gut durchziehe und eine gute Stelle habe, wo ich viel lernen kann, viel mitnehmen kann, dann ist das in dem Fall ausreichend. Man kann ja auch sagen: Also, dadurch, dass ich jetzt viel auf dem Rad unterwegs bin, ist natürlich meine Praxiserfahrung technisch. Ja, da auch schon immer so ein bisschen vorhanden. Also es ist ja nicht so, dass ja. Radfahren nur Sport ist, sondern wir haben ja auch viel Setup und so weiter und gerade so mit Hebelarm und Drehzahl und Newtonbüter und Drehmoment, ne? das äh, ist ja alles auch schon so ein bisschen Praxisanwendung dann auf dem Rad. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.